Ja, guten Tag. Heute sind wir bei unserem Architekten Herr Strate und er wird uns so ein bisschen die Rolle eines Architekten erzählen und aus unserem Projekt einiges sagen. Ja, herzlich willkommen Herr Kiba und Kiba Team. Wir verstehen uns als Büro so, dass wir aus dem Ort hervor dringende Strukturen erarbeiten, und dann Maßanzüge schneidern. Das gibt bei uns also keine Schubladenentwürfe, die wir irgendwo rausziehen und sagen, hier, das passt auch hier, das, äh, das wäre in seltenen Fällen irgendwie möglich. Und ist es überhaupt nicht unsere Philosophie, sondern es ist immer eine Maßanfertigung für den Ort und für den Nutzer. Wir unterscheiden uns mit diesem Projekt und auch die Kiba Bau GmbH von anderen Projekten, die, das werden Sie sehen, wenn Sie durch die Landschaft fahren, hier und da stehen könnten. Aber dieses kann nur hier stehen. Wir sind das Planerteam für das Bauvorhaben Kiba Bau GmbH in der Schwiedestraße in Rethen, auch einem Ortsteil unseres Ortes Laatzen, wir sind hier in Laatzen und äh, sind hier seit 1992, unten ist äh, der alte Schlosserei meines Urgroßvaters, wo wir das Büro begonnen haben und haben von Anfang an mit ökologischer Bauweise äh, und baubiologischem, äh, äh, Verfahren gearbeitet, die auch hier in diesem Projekt wieder zum Zuge kommen und da bin ich auch schon beim ersten Kapitel eigentlich der Nachhaltigkeit äh, dieses äh, Objektes, was hier gebaut wird, wir haben hier mal äh, die alten Baumaterialien, die wir dort in den alten Gebäuden äh, vorgefunden haben, äh, aufgehoben, eine alte Hohlpfanne aus dem Gebiet, hier waren ja viele Ziegeleien die ganze Hildesheimer Straße herunter, wir sind hier an der Hildesheimer Straße, Kiwa baugema sind in Dürren an der Hildesheimer Straße und das Objekt ist in Räthen ein paar Kilometer weiter südlich, auch nur 100 Meter von der Hildesheimer Straße entfernt und da waren überall Ziegeleien hier runter an der Bannstadt, es wurden die Loren von den äh, rübergebaut äh, aus dem jetzigen Maschgebiet, die entstanden ist, im Grunde genommen durch den Tonabbau. Wir finden hier einen Klinker im Reichsformat, der in der alten Scheune verbaut war, hier einen Sandstein, wir müssen noch rauskriegen, welcher es genau ist, vermutlich ein Tüster-Sandstein, also aus den äh, Gebirgen, Mittelgebirgen südwestlich von hier, der Id und Weserbergland rübergehend, also der Tüster, der äh, die sind aus dem Sandsteinfundament des alten Fachwerkhauses, was dort vorher stand. Wir haben hier dann den, wie gesagt, einen gebrannten Tonklinker, der mit Sicherheit aus dem Material dieser Gegend gekommen ist, sonst wäre er dort nicht verbaut. Ja. Wollen. Ich hatte jetzt erzählt, dass hier in dem Gebiet die äh, Ziegelbauweise eine ganz typische ist, eine sehr dauerhafte Bauweise. Wir werden das in dem Neubau auch verwenden. Äh, hier ist beispielsweise ein neuer Klinker. Wir werden dann anhand der Farbgebung, dass wir den alten Ortskern räten, äh, mit einem neuen, in Klammern, alten Material wieder bestücken, die Klinker dann noch genau mit dem Bauherrn zusammen im Ziegelwerk auswählen, dass wir eine Authentizität für diesen Ort dann äh, erlangen. Es gibt ja auch eine Gestaltungssatzung in dem Ortsteil Räthen, die zum Beispiel äh, eine Ziegelfassade zulässt äh, und äh, das hat ja mit der Historie des Ortes zu tun. Äh, unsere Begeisterung für den Klinker spiegelt sich auch hier wieder, hier sind zwei Ziegel, die ich in der Nordsee gefunden habe, eingespült im Salzwasser, auf der Insel Sylt vermutlich ein dänisches Format, dann abgewaschen, und hier auf der Insel Helgoland. Also man sieht tatsächlich so eine Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit, dass ein Objekt auch wertig dann lange dastehen kann. Und bauen also in unserem Büro nicht mit scheinheiligen Materialien, wie irgendwelche, Riemchen, die etwas vortäuschen, das sind alles echte Materialien zu finden in dem Objekt, hier sehen wir auch Terrassenhölzer hier drunter, das wird nichts, es wird immer so gebaut, dass alles verständlich ist. Wir haben hier mal einen Lageplan zu dem Objekt, da sehen wir, wie das an der Bandstadt, das sind zwei Lagepläne, wo das Objekt sich mitten im Ortskern Räten befindet und sehen auch den Stadtpark in Reden oder nennen wir es über Dorfpark und gar nicht weit weg ist ja die Leinemasch mit den Niederungen, wo ich schon beschrieb, der ganze Ton für diesen Ortskern hergekommen ist. Das ist dann wieder der Bezug, den die Leute haben können, wenn sie innerhalb von fünf Minuten im Grünen sein wollen, sogar im richtig wilden Grünen, das ist also ein idealer Standort, der von drei Haltestellen, einer Bushaltestelle, zwei Straßenbahnhaltestellen und einer S-Bahnhaltestelle, fußläufig immer so in drei Minuten erreichbar ist. Wir haben jetzt einen, machen jetzt einen Sprung zu den, äh, zur Planung. Hier finden wir nochmal die Stichpunkte zu dieser gesamten Planung des Gebäudes und werden jetzt in die einzelnen Wohnungsgrundrisse einsteigen, um dort die einzelnen Qualitäten herauszuarbeiten. Fangen wir noch mal mit einem Rundgang um das Gebäude an. Wir sehen hier die Straßenansicht, sehen die begrünten Carportdächer, die das Gebäude auch in der Höhe ein wenig herunternehmen und eine schöne Wasserrückhaltung bieten, Verdunstungskälte für unsere immer heißeren Sommer. Alle Gebäude haben auch, Fenster haben auch eine integrierte Beschattung, die hinter der Klinkerfassade hochgezogen verschwindet und einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz bietet. Zudem gibt es im Dach eine sehr starke Isoflockdämmung, also ein Recyclingmaterial, was sich seit mehreren Jahrzehnten Deutschland sehr gut bewährt hat für den Wärmeschutz, insbesondere im sommerlichen Wärmeschutz, also eine gute Kühlung bedeutet. Dann sehen wir übrigens auch mal die Farben, die wir ausgewählt haben. Da sieht man schon den Klinkerton aus diesem vorgefundenen Material heraus die Ostfassade mit einem großzügig natürlich belichteten Treppenhaus, auch eine Eingangsüberdachung, die komplett von den Carports bis zum Eingang führt, sodass man auch trockenen Fußes von der Straße ins Haus gelangen kann. Auf der Nordfassade, naturgemäß etwas weniger Fenster, aber dort auch ein Carport, Doppelcarport für die Eckwohnung Nummer 3, die über zwei Geschosse geht, die dann einen eigenen, komplett privaten Außenbereich hat. Die Westfassade bietet sich an für sehr gute äh, Gewinne, passive Gewinne auch, der solaren Strukturen, also der, der solaren Einstrahlung, deshalb dort eine großzügige Öffnung mit Wintergärten, die natürlich im Hochsommerfall auch alle mit äh, raf beschattung ausgestattet sind, um dann auch die entsprechende Kühlung zu bringen. Zum Thema Kühlung, alle Wohnungen sind so gebaut, dass sie eine äh, Querlüftungsmöglichkeit haben. Das gilt nicht für die zwei kleinen Wohnungen, die äh, können auch gelüftet werden über die Lüftungsanlage, wie über alle Wohnungen auch, die für Allergiker geeignet sind. Aber alle wo großen Wohnungen haben in jedem Falle auch ein Fensterquerlüftung, die nächtliche Abkühlung hervorragend möglich. So, wir gehen mal in die Erdgeschosswohnung. Sehen, ich mache das mal mit dem Zollstock. Wir beginnen mit einer komplett rollstuhlgerechten Wohnung. Die hat auch einen natürlich rollstuhlgerechten Einstellplatz, der überdacht ist. Und von hier über den, das Entree in der Überdachung kann man hier also als Rollstuhlfahrer sogar mit einer Begleitperson wohnen, Es ist so ausgelegt, dass da nochmal ein extra Gäste-WC mit Dusche ist, für eine Pflegeperson, wenn das nötig ist, oder in anderen Lebensstrukturen, dass es multifunktional nutzbar ist. Großzügige Räume, die große Rollstuhlradien haben, mit Terrassenzugang und Gartenzugang. Daneben ist eine kleine, wir nennen es mal Studentenwohnung, die, das sind zwei übereinander, die aber auch äh, über eine Terrasse und oben einen Balkon verfügen, Entschuldigung, oben einen Wintergarten verfügen, äh, die im, in dem Preissegment sind, dass sie aufgrund der etwas kleineren Struktur äh, eben auch für Studenten sicherlich gut nutzbar sind. In der anderen Ecke des Gebäudes ist die Wohnung 3, die über zwei Geschosse verläuft mit einer eigenen internen Treppe, also für einen Mehrgenerationenwohnen schon in der Wohnung ermöglicht, hat einen gesamten eigenen Außenbereich, einen großen Gartenvorbereich, einen Doppelcarport. Gerade jetzt in Corona-Zeiten will man ja diese Außendächer, man, man merkt, wie man sie nutzen kann, eben auch für andere Zwecke. Man kann nicht nur ein Auto abstellen, man kann auch sehr gut dort kleine Gartenparty feiern, kann Bekannte treffen und man ist immer gut durchlüftet. Luftthema wird immer bedeutsamer in diesen Zeiten. Außenterrasse und es geht in das zweite Geschoss, als erste OG mit der inneren Treppe. Da auch nochmal ein Balkon und nochmal komplett eine Etage, die für sich, zum Beispiel für die Eltern oder Großeltern oder die Kinder, als eigener Bereich mit eigenem Zugang auch wieder äh, barrierefrei und vom Aufzug erreichbar. Dazwischen wieder eine, nennen wir es wieder Studentenwohnung oder vielleicht sind es auch ähm, ältere Singles oder ältere Paare, die sich ganz auf einen kleineren Raum zurückziehen möchten. Die Wohnung 4 ist sehr gut für äh, eine normale Familie, nennen wir das normal, äh, äh, auch mit Kindern, äh, Kinderzimmer dort. Es gibt einen Balkon. Balkone sind im Übrigen so gemacht, dass sie sich nicht alle gegenseitig in die äh, Tasse gucken können, sondern dass jeder seinen bereichert, ein Balkon hier, ein Balkon auf der Seite, dass das immer etwas voneinander abgewandt ist. Mein Professor damals im Studium in den 80 Jahren hat gesagt, das war Professor Vargas, gute Architektur ist immer kommunikativ, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man auch nicht zu sehr äh, sich auf der Pelle sitzen muss, sondern auch mal einen Abstand voneinander haben kann, aber wenn man will, dass man dann zusammenkommt. Und das haben wir mit der Gebäudestruktur auch geschaffen. Wir haben eben einen, einen Vorbereich, der überdacht ist, wo man mal innehalten kann, einen Klönschnack machen kann, wenn man sich zurückziehen will, auf seinen eigenen Balkon, da muss man mit den anderen nicht reden, äh, mag aber Ihnen zurufen können. Wir haben ein Dachgeschoss mit zwei großen Wohnungen, die sind bis zum Fürst geöffnet, loftartig äh, gestaltet, also ein großes Luft- und Raumvolumen äh, die Wohnung, die nach Süden zum Park rüber guckt von diesem Balkon, hat natürlich noch mal einen zweiten Balkon hier, um nach Westen in die Leinemasch zu gucken. Ich beschrieb das vorhin, der Blick in die Leinemasch. Das ist dann der Blick hier rüber und man kann bis zum Deister gucken. Die Wohnung daneben ist etwas größer, ähm, hat auch noch einen Raum zur besonderen Verfügung hier, wo man zum Beispiel eine Sauna einrichten könnte, eine Loggia, die... Lodgier ist ja immer ein Einschnitt in das Dach, äh, einen sehr guten äußeren Schutz, bietet aber auch wieder diesen schönen weiten Blick in die Leinemasch und zum Deister. Gerade im Sonnenuntergang, auch im Sommer, da es von Nordwesten kommt, ein schönes einfallendes Licht. Die Materialien, die ich vorhin ansprach, die wir hier sehen, äh, finden sich natürlich dann auch in unserer Konstruktion wieder, dass die Wandaufbauten so sind, beginnt mit einer Klinkerschicht, ich kann das mal hier in dem Plan zeigen, dort, zum Beispiel, da haben wir das, alle Punkte nochmal zusammen, das Vordach, die, der Wand, also ein Vertikalschnitt, das, das begrünte Vordach im Eingangsbereich, das eher lang runter geht und nicht nur so ein kleines, übliches Vordach, sondern ganz lang gestreckt. Wir haben den Wandaufbau hier aus dem Klinker, wir haben dazwischen eine 18 cm starke hydrophobierte Dämmung, und dann kommt ein 20 cm starker, massiver Kalksandstein. So. In den lilanen Bereichen finden wir die Wärmebrückenvermeidung, äh, äh, äh, man sieht den Keller, ist ja Teilunterkeller, das Gebäude, den sieht man auf diesem Schnitt nicht, nur angedeutet. Äh, der Keller selbst, das wir, können wir noch einmal zurückspringen in den Grundriss, ist äh, übrigens auch barrierefrei erreichbar. So ist er. Meistens ganz hinten. So, dort haben wir sogar extra auch einen. Das erste Mal, dass wir das machen, dass wir auch mal einen Kellerraum barrierefrei darstellen, dass dort auch ein Rollstuhlfahrer seine Schätze horten kann. Und der Keller ist im Übrigen so thermisch dargestellt, dass er nicht in der stark gedämmten Hülle des ansonsten KfW 55-tauglichen, also fast passivhaustauglichen Hauses Der Keller nimmt sich heraus und bietet damit auch eine Kühlung, wie wir es früher hatten, dass wir dort auch mal Weinflaschen, Kartoffeln und alles in einer Kühlung haben können, die dem Material der Nahrungsmittel auch gut tut. Aufzug fährt bis in den Keller runter. Es gibt einen Fahrradkeller hier. Der Aufzug ist großzügig, natürlich rollstuhlgerecht. Dann passen also auch Fahrräder rein, die auch dann hier ganz leicht heruntergebracht werden können. Großzügiger Treppenanschluss natürlich. Und dann kriegt jeder Wohnung, hat dann auch noch einen ordentlichen Kellerraum. Wir sehen hier 9 Quadratmeter bis 12 Quadratmeter Kellerräume. Der Keller hat insgesamt auch eine natürliche Belüftungsmöglichkeit über vier. Betonschächte, die außen angebracht sind. Wir bleiben aber nicht beim Keller stehen, das ist ja nur, wenn man was lagern möchte, Wir fassen zusammen Material aus der Gegend, eine Gestaltung des Gebäudes in der Nähe des Parks, mit einem wunderbaren Blick in die Leinemasch, das sind alles Gründe, hinzuziehen. Vielen Dank.